Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu einem interessanten Thema aus der Sprechstunde. Und das ist der Schalach oder die Angina. Was die beiden Begriffe miteinander zu tun haben, das werden Sie gleich verstehen. Der typische Fall, wie wird ein Kind vorgestellt, im Kindergarten oder in der Schule ist Schalach. Und dieses Kind klagt über Halsschmerzen und es wird mir in der Sprechstunde vorgestellt. Und ich sehe ein Kind mit einer Halsentzündung. Das ist eine Angina, wenn sie durch die Bakterien, die Streptokokken, ausgelöst wurde und damit eine eitrige Angina. Und der Erreger, diese Streptokokken, dieser Erreger ist auch gleichzeitig verantwortlich für das Krankheitsbild Scharlach. So kommt diese Vermischung zustande. Also der Schallacherreger kann auch eine normale Halsentzündung machen. Was ist nun der Schallach im Vergleich zu dieser Angina? Der Schallach ist Angina plus mehr Symptome. Vor allem, und das sehen Sie auf diesem Bild, hat der Schallach immer den typischen Schallachausschlag noch dabei, dieser Scharlach-Ausschlag beginnt in der Leiste. Er ist eine rötliche Veränderung der Haut mit kleinen rötlichen Pickelchen. Wenn man drüber fährt, fühlt sich das an wie Sandpapier. Dieser Ausschlag beginnt in der Leiste und breitet sich über, die gesamte, äh, über den gesamten Körper aus. Er ist nicht immer deutlich zu sehen, manchmal nur ganz diskret, so dass man da genau hinschauen muss. Scharlachkinder haben oft typischerweise ein blasses Munddreieck, und die geröteten Bäckchen werden dann besonders deutlich sichtbar. Oft sind auch die Lippen geschwollen und dunkelrötlich verfärbt, so wie man das auf diesem Bild sieht. Und die Zunge zeigt oftmals typisch eine Himbeerähnliche Veränderung. Sie ist deutlich rötlicher und hat diese, diese Pickelchen auf der Zungenoberfläche, die sogenannte Himbeerzunge. All das in Verbindung mit meist vorhandenem Fieber und einer Veränderung des Allgemeinzustandes, all das meint Scharlach. Und diesen Scharlach, den kann man häufiger bekommen, weil es verschiedene, mehr als zehn sind bekannt, verschiedene Scharlacherreger gibt. Und deshalb gibt es auch keine Impfung. Streptokokkeninfektionen sind höchst ansteckend. Hochkontagiös, so nennt man das in der Fachsprache. Und zwar über Tröpfchen. Tröpfchen werden beim normalen Sprechen übertragen, natürlich erst recht beim Husten, aber auch wenn wir ähm, in, in die Hand vor den Mund halten und dann eine Türklinke berühren oder beim Händeschütteln kommt es zur Übertragung von Tröpfchen. Wenn die dann aufgenommen werden oder eingeatmet werden, dann haben wir ganz schnell eine Streptokokkeninfektion uns eingefangen. Die Ansteckungszeit ist sehr kurz, innerhalb von zwei bis fünf Tagen bricht die Krankheit aus, wenn wir uns angesteckt haben. Heutzutage gibt es, das war früher nicht so, milde Verläufe von beiden Erkrankungen, sodass man erst beim genaueren Hinsehen das erkennt. Deshalb ist die Vorstellung beim Kinderarzt erforderlich. Und wenn der sich nicht ganz sicher ist, dann wird er einen Abstrich machen, mit dem man die Streptokokken nachweisen oder ausschließen kann. Die Behandlung sollte entsprechend den Empfehlungen durchgeführt werden. Bei der Angina und auch beim Schallach sind es die gleichen Medikamente. Allerdings muss der Schallach in der Regel länger behandelt werden, um zu verhindern, dass er wieder ausbricht. Es gibt eine Besonderheit beim Schallach, die ich in meiner Praxis im Jahr zwei bis dreimal beobachten muss. Und das ist die, dass ein Kind, was den Schallach hatte, behandelt wurde in kurzer Zeit danach wieder einen Scharlach bekommt, ein sogenanntes Rezidiv und manchmal sogar noch ein zweites Rezidiv danach. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist oft, dass man die Medizin eben doch nicht so eingenommen hat, wie man es hätte sollen, auch nicht lange genug. Und dann gibt es das Phänomen, dass um uns herum Menschen leben, die Streptokokenträger sind und zwar als gesunde Ausscheider gelten. Die verteilen die Streptokokken, ohne es zu wissen und ohne selber krank zu sein. Und manchmal ist es deshalb erforderlich, dass man die Umgebung scannt, um über einen Abstrich herauszufinden, wer nun diese Streptokokken verteilt. Ich fasse noch einmal zusammen. Der Begriff Schallach ist gebräuchlich für eine Halsentzündung plus die typischen Symptome auf der Haut und so weiter. Die Behandlung ist mit dem gleichen Medikament erforderlich. Und wenn nach zwei Tagen Behandlung die Kinder gesund sind, auch nicht mehr zu bremsen sind, dann können sie in die Kindergarten- oder in die Schuleinrichtungen wiedergegeben werden, weil sie nach zwei Tagen Behandlung nicht mehr ansteckend sind. Beim Scharlach aber kann es sein, dass die Kinder über längere Zeit krank sind, auch wenn das Fieber unten ist, auch wenn die Halsschmerzen vorbei sind, dass Sie merken, die sind immer noch ziemlich schlapp und geschafft. Der Scharlach kann relativ tief gehen in den Körper und eine entsprechende Auszeit bewirken. Und das sollten Sie dann Ihrem Kind auch gönnen. Ich sage immer, nicht nur fieberfrei über 24 Stunden muss ein krankes Kind sein, das gilt besonders für den Schallach, sondern es muss auch einen Tag, also 24 Stunden, wieder unbeeinträchtigt einen Tag verleben. Also wieder umeinander springen, dass sie sagen, jetzt kann ich ihn nicht mehr bremsen, dann kann er auch wieder in die Schule. In diesem Fall aber vor allem die Eltern von Neugeborenen ähm, ansprechen sollen. Neugeborene haben nämlich eine ganz besondere Fußstellung, wenn man sie in den ersten Lebenstagen genau beobachtet. Verstopfung oder wie man in unserem Medizinerlatein sagt, Obstipation. Dieses Thema ist ein wichtiges Thema. Es kommt in der Sprechstunde häufig vor und ich erlebe die Hilflosigkeit, aber auch die Unwissenheit vieler Eltern. Dieses Thema wird unterschätzt. Hustensäfte und Co. Wie ich in meinem letzten Video über die vielen verschiedenen Hustenarten schon erklärt habe, ist es gar nicht so einfach, den richtigen Husten einzuordnen.